Ich bin Christine Finke, ich bin äh, promovierte Anglistin, Journalistin, Bloggerin und alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Ich habe schon wirklich viel gemacht in meinem Leben. Unter anderem war ich in Berlin als Assistentin an der Uni. Da war ich ganz brav. Aber nebenbei habe ich mich in Clubs ausgetobt und unter anderem auch Musik aufgelegt. Und als ich genug davon hatte, habe ich geheiratet, so mit 33 Jahren, und den Vater meiner Kinder elf Jahre lang begleitet, bis es dann irgendwann gar nicht mehr gut war und wir uns trennen mussten. Im Sommer 2011 bin ich dann leider arbeitslos geworden und äh, ich wusste, ich muss irgendwas tun. Ich wollte vor allem weiter im Internet schreiben und auch wahrgenommen werden und äh, habe dann diesen Blog gestartet. Eigentlich ohne zu wissen, was ich tue. Ich kannte niemanden, der bloggte. Ähm, ich wollte aber da rein und was machen und mich mitteilen. Ich finde es sehr wichtig, offen darüber zu reden, wie die Situation von Alleinerziehenden ist, weil wir zum einen finanziell sehr schlecht dastehen. Viele bekommen keinen Unterhalt vom jeweiligen Kindsvater und haben auch keine praktische Unterstützung vor Ort. Das ist immer noch ein Tabuthema und dass Frauen zu Hause sitzen, nicht raus können und nichts mit den Kindern unternehmen können, ist ganz furchtbar traurig. Auch meine Kinder haben kaum was von ihrem Vater und das ist einfach nicht richtig so. Zum Beispiel bin ich promovierte Anglistin und habe die besten Noten und Zeugnisse und äh, trotzdem stellt mich keiner mehr ein, wegen der drei Kinder. Ich dürfte über 50 Tage im Jahr wegen kranker Kinder fehlen. Da hat ein Personalchef natürlich Angst davor. Das ist enorm frustrierend. Ähm, ich würde wirklich gerne arbeiten und es geht vielen Alleinerziehenden so. Ähm, heute arbeite ich freiberuflich, damit ich überhaupt was tue, den Fuß in der Tür habe und auch ähm, Geld verdiene. Aber trotzdem ist es wahnsinnig schwierig, da zurechtzukommen. Das Kernthema des Blogs ist unter anderem, dass man als alleinerziehende Mutter eigentlich überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird von der Männerwelt. Ähm, Im Schnitt bleiben alleinerziehende Mütter fünf Jahre alleine nach so einer Trennung. Die habe ich jetzt bald rum. Aber ähm, ich fand es anfangs überhaupt nicht schlimm. Ich war ja froh, dass ich alleine lebte. Und mittlerweile frage ich mich schon, ähm, kommt noch mal einer, der mich ganz nett findet oder war es das jetzt? Das geht vielen so. Das ist äh, eigentlich schade, denn alleinerziehende sind auch schöne, nette Frauen. Ja, ich weiß, dass ich etwas bewirke mit meinem Blog. Ich bekomme Kommentare, ich bekomme über Twitter Feedback, ich bekomme sehr viel Vernetzungsangebote. Das macht richtig Spaß. Ich habe das Gefühl, dass ich als kleines Rädchen was bewegen kann für die Alleinerziehenden und das macht mich glücklich.